Eine Broschüre drucken in Reiter. LibreOffice 7.3 Wählen Sie Datei Drucken. Klicken Sie im Dialog Drucken auf Eigenschaften. Legen Sie im Dialog Eigenschaften Ihres Druckers die Papierausrichtung auf Querformat fest. Kehren Sie zum Dialog Drucken zurück. Wählen Sie im Abschnitt Seitenlayout die Option Broschüre aus. Geben Sie bei einem Drucker, der automatisch auf beiden Seiten einer Seite druckt, im Abschnitt Bereich und Kopieren an, dass ungerade und gerade Seiten eingeschlossen werden sollen. Klicken Sie auf Drucken.